Hallo, in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie man eine kleine Einpackhilfe mit der Sensebox MCU zusammenbauen kann. Dazu braucht ihr verschiedene Komponenten. Einmal den Ultraschall-Distanz-Sensor, ein Display, um die Messwerte anzuzeigen, den Piezo-Lautsprecher, um Töne auszugeben, Verbindungskabel und natürlich die Sensebox MCU mit dem Breadboard. Wir beginnen mit dem Zusammenbau der Hardware. Dazu brauchen wir den Ultraschall-Distanz-Sensor, und checken auf das Breadboard. Den Distanzsensor verbinden wir mit einem Verbindungskabel, schließen dieses an einen digitalen Anschluss an, schließen das schwarze Kabel an den GND-Pin des Distanzsensors an, das rote Kabel an den VCC-Pin, das gelbe Kabel in Echo. Das grüne Kabel an Trigger, als nächstes verbinden wir das Display. Das geht ganz einfach mit dem Verbindungskabel, welches wir an das Display und an, an, an einen I2C Anschluss anschließen können. Zuletzt verbinden wir den Piezo-Lautsprecher. Diesen stecken wir auf das Breadboard, müssen aber darauf achten, in welcher Ausrichtung das kurze bzw. das lange Beinchen steckt. Wir verbinden den Lautsprecher mit einem Verbindungskabel, stecken dieses ebenfalls an einen digitalen Port, stecken das schwarze Kabel an das kürzere Beinchen und das grüne Kabel an ein längeres Beinchen. So können wir jetzt mit der Programmierung beginnen. Im ersten Schritt wird die Distanz gemessen und auf dem Display angezeigt. Dazu initialisieren wir das Display zunächst in der Setup-Methode. In der Endlosschleife können wir nun den Messwert auf dem Display anzeigen. Dazu wähle ich den Schreibetext- bzw. Zahlblock aus und wähle als Messwert den Unterschall-Distanzsensor. Im Displayblock können wir jetzt auch noch die Größe, Position oder die Farbe des Schrifts auf dem Display einstellen. Zuletzt müssen wir daran denken, das Display regelmäßig zu löschen. Diese Funktion ziehe ich am Anfang der Endlosschleife. Wir können nun den Programmcode kompilieren und die bin auf die SensBox MCU übertragen. Wir übertragen nun den Code auf die SensBox MCU und können jetzt die Distanzmessungen auf dem Display sehen. Wenn wir mit unserer Hand vor dem Unterschall-Distanzsensor hin und her gehen, können wir die Distanzen entsprechend sehen. Der Unterschall-Distanzsensor verschickt Unterschallwellen. Diese werden von Objekten reflektiert und auch wieder vom Ultraschallsensor empfangen. Die Laufzeit zwischen dem Versenden der Wellen und Empfang der Wellen wird dann in eine Distanz umgerechnet. Und genau diese Distanz kann dann für den Parksensor genutzt werden. Nun wollen wir mit der Programmierung des Parksensors beginnen. Zunächst speichere ich den Messwert des Ultraschall-Distanzsensors in einer Variablen. Die Variable kann man umbenennen, wie man möchte. Ich wähle den Namen Abstand. Danach schalten wir den Lautsprecher ein. Hier muss der PIN ausgewählt werden, an welchem der Lautsprecher angeschlossen ist. Wir warten nun 100 Millisekunden und schalten danach den Lautsprecher wieder aus. Auch hier muss entsprechend der PIN angegeben werden, an welchem der Lautsprecher angeschlossen ist. Nun wollen wir abhängig vom gemessenen Abstandswert warten. Dazu wähle ich wieder einen Warteblock aus und ersetze die 1000 Millisekunden mit einer Rechnung. Ich multipliziere den Messwert mit der Zahl 10. Zuletzt müssen wir daran denken, den Messwert weiterhin auf dem Display anzeigen zu lassen. Wir können nun das Programm auf die Senseblock MCU übertragen und die Distanz mit dem Lautsprecher ausgeben lassen. Übertrage nun den Code und wir sollten gleich schon akustische Signale hören. Überprüfe nun, ob auch deine Einpackhilfe funktioniert. So haben wir uns mit einfachen Mitteln eine kleine und schnelle Einpackhilfe gebaut.